Ähm, hallo, ähm, ja, ich bin Lea. Äh, ich arbeite bei Wikimedia Deutschland. Ähm, ich kümmere mich äh, um Kommunikation äh, für Wikidata, zwischen die Software entwickeln und die, also der Community, äh, die Leute, äh, die auf äh, ja, Wikidata arbeiten und äh, Daten hinzufügen. Aber wir sprechen äh, darüber. Äh, Später, also ich wollte nur sagen, dass ähm, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Das heißt, ich entschuldige mich, wenn ich ein paar Fehler mache. Ich hoffe, das okay ist. Ähm, ja, so, was ist Wikidata? Also, äh, Wikidata ist das... Eine Datenbank oder Wissensdatenbank, das ist ein Teil der Wikimedia-Wikis, also ihr kennt zum Beispiel Wikipedia oder vielleicht Wikimedia Commons, also Wikidata ist ein dieser Projekte und Wikidata ist alles über strukturierte Daten. Das heißt, wir haben diese Datenobjekte und sie sind alle miteinander verbunden, das ist für uns ganz wichtig. Um, und wir sind auch mit äh, anderen Datenbanken verknüpft. Ähm, ja, wir wollen diese ganze, alle diese Informationen auf dem Internet oder in der Welt äh, zusammen äh, verbinden. Ähm, Wikipedia ist äh, vielsprachig, das heißt, es gibt die Informationen, sollen äh, idealerweise in, andere, in alle Sprachen äh, und äh, genau wie Wikipedia. Äh, Wikidata, äh, wir machen Wikidata gemeinsam. Das heißt, alle können ähm, Wikidata äh, bearbeiten, Informationen äh, hinzufügen. Und ähm, ja, Wikidata ist äh, unter die freie Lizenz äh, CC0 äh, veröffentlicht, also Creative Commons, äh, sodass äh, alle können äh, die Daten nachnutzen. Nutzen. Und ähm, Wikidata ist für Menschen und Maschinen entwickelt. Ähm, das ist auch sehr wichtig, weil viele Leute ähm, schaffen äh, Tools oder Bots oder andere, andere Scripts äh, mit, äh, mit Wikidata. Ähm, beide um die Daten nach Nutzen und auch ähm, ja, hinzufügen oder verbessern. Also, ein paar Zahlen, nicht so viel. Ähm, Wikidata ist fast sieben Jahre alt und ja, wir haben viel, viel aktive Benutzerinnen und Benutzer ähm, auf der ganzen Welt. Und das ist eine Karte mit allen also alle Datenobjekten, die eine äh, Lokalisation haben auf einer Karte und äh, wir können sehen, dass das ist nicht ganz also gleichzeitig ist. Es gibt Orte, wo es viel Information gibt und andere ein bisschen weniger. So, warum äh, gibt es Wikidata? Ähm, der Ziel äh, von Wikidata ist, mehr Menschen mehr Zugang zu mehr Wissen ermöglichen und äh, ja, das ist eine freie und offene Wissendatenbank, die sowohl von Menschen als auch von Maschinen gelesen und bearbeitet werden kann. Ähm, ja, und ähm, am Anfang war der Ziel, zum Beispiel für Wikipedia äh, Unterstützung äh, zu machen, zum Beispiel für diese, also was wir, äh, das heißt Seitlinks. ich denke auch ähm, auf Deutsch, diese Links. Ähm, die auf Wikida Wikipedia äh, sind, so du, du ähm, auf einen Link klickst und eine andere Sprachversion äh, kriegst. Äh, auch diese, also Infobox, das ist diese, auch auf einen Wikipedia-Artikel, wo viel Informationen gibt. Das kann auch theoretisch aus Wikidata kommen, ähm, aber Wikidata ist nur nicht für Wikipedia oder andere Wikimedia-Projekte. Das ist auch für den ganzen Welt andere Projekte. Nicht nur Open-Data-Projekte, aber ja, alle können Wikidata, Wikidata nachnutzen. Ähm, ich beschreibe kurz die Struktur, aber nicht nicht so lang. Ähm, ich habe beide auf Deutsch und auf Englisch geschrieben, weil also die äh, Seite kannst du natürlich äh, auf, auf Deutsch äh, kriegen, aber viele, viele Leute sprechen über die, die, die Wörter auf Englisch. Das heißt zum Beispiel diese Bezeichnung, heißt Label ähm, und eine kurze Beschreibung. Wir haben diese, diese eindeutige Bezeichner, also diese Q-Nummer, das ist ganz wichtig. Ähm, und äh, ja, dann haben wir... Um, diese eigenschaft property uh, und die frage ist immer also was ist zum beispiel also diese alma mater oder educated art auf englisch um, das ist die frage uh, wo war also in welcher schule uh, war douglas adams und dann haben wir die antwort und das ist unsere wert oder value und dann um, kann man kann man mehr informationen mit diese qualifikatoren qualifiers um, beschreiben. Ähm, ja, aber wir, wir gucken ähm, später ein bisschen an richtigen ähm, Datenobjekt oder Item, wie wir auf Englisch sagen. Ähm, genau, also ich habe schon die äh, Hauptseite von Wikidata auf Deutsch, das ist für mich nicht so einfach, weil ich äh, immer auf Englisch äh, benutze, aber ähm, ja, so zum Beispiel, äh, wir suchen äh, Berlin und ich kann hier suchen und ich kann hier Berlin schreiben und wir sehen genau, dass es, es gibt viele verschiedene Ergebnisse, weil Berlin ist nicht nur ähm, die Hauptstadt äh, von Deutschland, aber es gibt auch eine Stadt in den USA, es gibt auch andere Dinge, es gibt vielleicht auch Musikalbums oder so und äh, die sind alle verschiedene Datenobjekte. Aber wir wollen hier Berlin, die deutsche Großstadt. Ähm, und hier können wir ein bisschen mehr sehen, was, was sind diese Dinge hier. Also zum Beispiel, wir haben diese ähm, Label Description, ähm, also Beschreibung und so in alle, alle Sprache, theoretisch. Ähm, wir haben auch diese ausbekannte Alias. Ähm, und dann kommen diese Statements, Aussagen. Ähm, und zum Beispiel hier sehen wir, was ist, was ist Berlin? Berlin ist ein Regierungssitz, Metropole und so weiter. Ich kann sehr gerne verschiedene Values haben. Ähm, ist das? Ja, okay. Dann zum Beispiel haben wir, Berlin ist Teil von. Metropolregion Berlin-Brandenburg. Ich habe ein paar Bilder, die aus Wikimedia Commons äh, kommen und ähm, verschiedene Dinge. Ah, zum Beispiel diese Dämonim. Äh, das, ist, das ist schön. Das sind die, die Namen, die Leute, die in Berlin wohnen, in alle Sprachen. Und zum Beispiel, ich schaue mal kurz Französisch hier, da, das ist... Und da, haben wir, da benutzen wir diese Qualifikatoren, um mehr Informationen zu beschreiben. Zum Beispiel auf Französisch sagen wir Berlinois für Männer und Berlinoise für Frauen und so weiter und so weiter. Also, es gibt noch viel, viel, viel Informationen. Und also diese. Informationen kann auch ein bisschen über äh, die Geschichte äh, zeigen, zum Beispiel, äh, ja, wo liegt Berlin? Das ist äh, nicht nur heute, aber auch in der Vergangenheit. Das heißt, wir haben alle diese Informationen. Okay, und dann, ich zeige kurz am Ende dieser Zeit, gibt es andere interessante Dinge. Hier gibt es diese... Oh. Ja, da ist es. Ähm, External Identifiers, also die sind die die andere äh, Datenbank, die Informationen über Berlin haben und wir haben hier alle diese Identifiers und ähm, ja, können wir klicken und andere Informationen kriegen. Und ganz am Ende oder am rechten äh, Seite, wenn ihr ein größerer Bildschirm als ich habt. Uh, gibt es alle diese Links zu Wikipedia, aber auch Wikinews und so weiter und so weiter. Ähm, ja, und was wichtig ist, ist, dass, wie gesagt, alle Informationen ähm, sind verbunden und zum Beispiel, ich kenne hier auf, keine Ahnung, okay, ist Teil von Metropolregion Berlin Brandenburg klicken und dann gibt es ein neues Datenobjekt mit viel äh, mit mehr Informationen über diese Dinge ähm, ja okay äh, So zurück zu meiner okay wunderbar so das war sehr wikidata sehr sehr kurz ähm, ihr könnt natürlich ähm, später mehr äh, angucken und äh, ja entdecken was auf wikidata gibt ähm, ich würde kurz über die community äh, sprechen weil sie sind wir sind Ganz nette Menschen, ähm, sehr international natürlich, die Leute kommen auf der ganzen Welt. Äh, wir sind fast alle Freiwillige, aber es gibt auch Menschen, die äh, in Institutionen, zum Beispiel Museen oder Bibliotheken und so arbeiten. Ähm, was wir machen ist äh, sammeln und also Informationen sammeln und organisieren. Und äh, ja, und wir sind alle sehr neugierig, sehr, sehr geeky, sehr nerdy und äh, was wichtig ist, ist, dass wir sind immer bereit anfangen äh, zu helfen. Das ist zum Beispiel eine Karte mit alle. also jedes Jahr äh, feiern wir diese äh, Wikidata äh, Geburtstag und letztes Jahr gab es äh, fast 40 äh, Gruppe, also lokale Gruppe, die eine Veranstaltung oder Meetup oder so oder äh, ja, Geburtstagsparty äh, organisieren haben. Ähm, das war ganz schön und das zeigt ein bisschen, dass die, die, die Community ist auf der ganzen Welt. Und äh, ja, also die Community äh, können sich äh, in Arbeitsgruppen organisieren, das heißt Wiki Projects, ich weiß nicht, ob ein Richtige Wort auf, auf Deutsch geht. Uh, anyway. Und uh, das geht über alles. Uh, das kann ja, zum Beispiel über Politiksthemen oder Sport oder auch sehr besonders zum Beispiel, wir haben ein Wiki-Projekt Red Pandas, also Katzenbären. Uh, das finde ich ganz schön. Und sie wollen eine Liste mit allen Katzenbären, die uh, auf der Welt existieren und zum Beispiel im Zoo, uh, aber nicht, nicht nur die wollen eine Liste haben und äh, viele Informationen darüber haben. Ähm, ja, und es gibt natürlich viel, viele Diskussionen, äh, wir haben äh, eine Seite, das heißt Project Chat für alle Diskussionen auf Englisch, es gibt auch ein ähm, nur auf Deutsch, also wir ja, ähm, natürlich, äh, also da diese Community international ist, äh, ist Englisch die Hauptsprache, aber nicht nur, äh, man kann auch in seiner äh, eigenen Sprache äh, Diskussionen haben und äh, Menschen finden, den, die diese Sprache spricht. Ähm, und wir haben auch andere, andere Kanäle, zum Beispiel wir haben eine Mailinglist, einen Facebook-Group, äh, einen Telegram-Kanal und so weiter. Ich kann äh, euch später das zeigen. Das ist nicht so wichtig, aber was wichtig ist, dass wenn ihr Hilfe braucht, dann gibt es immer ein Kennel, gibt es immer Leute, die sehr gerne helfen. Ähm, ja, und dann kurz, okay, wir haben alle diese Daten, wir haben viel, viel Informationen, aber wie können wir das nachnutzen? Wie können wir äh, die Daten äh, zum Beispiel abfragen? Und wir haben ein wunderschönes Tool, das heißt Wikidata Query Service. Ich habe ähm, keine Zeit, äh, diese Tool zu äh, zeigen, aber ihr könnt sehr gerne äh, ein bisschen angucken. Ähm, es gibt diese Sparkle-Abfrage, also das ist ein Programmierspar, das nicht so, äh, nicht so schwer ist, man muss ein bisschen äh, damit spielen und dann kommt es, es gibt viel Dokumentation, es gibt viele Beispiele und damit können wir sehr schöne Listen, Grafiken und Karten äh, haben. Ähm ich zeige ein paar Beispiele und es gibt auch natürlich APIs, also ähm, ihr könnt die Dokumentation äh, und äh, Spielwiese finden. Also... Ein paar Beispiele für diese Query-Service, das ist zum Beispiel eine Karte mit allen äh, Stromkraftwerken auf der Welt, also vielleicht nicht alle, alle, die in Wikidata äh, eingetragen sind, ähm, aber das finde ich sehr interessant. Wir haben auch, das ist eine Liste mit allen gefährdeten Vögeln, äh, die äh, ein Bild auf Wikimedia Commons haben. Das können wir mit auch anderen Tiere äh, machen, äh, wenn wir die Abfrage editieren. Und ja, und äh, hier gibt es ein paar Links für Hilfe, also es gibt äh, viel Dokumentationsseite auf Wikidata und ähm, wenn ihr auf Telegram seid, könnt ihr sehr gerne auch äh, fragen. Ja, und natürlich, ich bin da äh, beim Jugendhack, so, äh, ihr könnt sehr gerne mich fragen, äh, ja, wenn ihr mehr über Wikidata wissen wollen. Dankeschön.